Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute, wie immer, mittlerweile ein Make-up-Video. Schön hier ein bisschen hochziehen. Dass das auch gleich mit der Cut-Crease gut aussieht. Dann ich jetzt einfach mal einen lila Ton aus der Palette und dann machen wir jetzt eine cut -Quiz. Dann nehme ich den hellen Concealer, am besten nehme ich dafür bleibst du stehen du ne blöder Pin du äh, ne blöder dann nehme ich am besten einen Pinsel für Ich will auch nur eine halbe machen. Jetzt trennen wir die Augen. Ich mach da jetzt erst ähm, was drauf aus der Sleek Palette, den schimmernden Ton, das mache ich auch mit dem Finger. Ist die Frage, mache ich unten auch noch ein bisschen oder soll ich es wirklich nur am oberen Nied lassen? Ich mache jetzt erstmal den losen Puder ab. Das ist übrigens auch ein guter Trick, dass man ja. Dass man hingeht und den losen Puder es dann abmacht, wenn man mit dem Augen-Make-up fertig ist, damit man ein Fallout ist. Manche, die hat auf. Es ist übrigens ein Puder auch von Nix. Für nix, ja, das nix. Jetzt kommt noch mehr Zeug auf meine Hose. Freuen wir uns alle. Jetzt hätte ich das Ganze mal noch ein bisschen. Damit ich nachher auch konturieren kann. Eine Linie, also den Ring. Damit ich auch. nachher wirklich einen dünnen Ab. So mache ich jetzt auch nur H. dann nehmen wir uns die und klatschen da mal Kleber drauf So und dann hoffen wir, dass ich die unfallfrei draufkriege. Sonst kriege ich eine die Krise. Dann wird es wieder der Fell des tausend Das finde ich, mein Make-up ist echt gut geworden. Vor allem das mit der Cut-Crease. Das hat super funktioniert. Versuche mal, die mal drauf zu klacken. nicht so, dass es überall hängt, wie bei mir gerade. diesen Scheiße drauf geklebt nur abmachen und zu weit hinten angesetzt diese blöden Dinger echt ich hatte auch schon mal welche aus der druckerie die waren besser die waren nicht so komisch geschwungen weil dadurch guck mal bitte dadurch dass die wirklich so wahnsinnig komisch gebogen sind, so knüppelig. Dadurch ist es einfach ultra schwer, die aufzutragen. Die hängen eh in den Wimpern drin. Die sind überhaupt nicht auf der Haut, sondern hängen in den Wimpern. Das ist echt ärgerlich. So, dann nehme ich jetzt den Hula Bronzer von Benefit und klatsche mir den erstmal drauf. Das ist mehr als auf der anderen. So ist es gleich besser. Kommt da eh noch der Bronze von MAC drauf. Hier wie so ein Strich. Ich muss gleich noch verblenden. Ach, Mina, Mensch! Hier ist die Härchen Seite. Kann ich noch ein bisschen konturieren. Und gehe ich jetzt nochmal mit dem großen Pinsel drüber. So, Ich mache jetzt mal einen hohen und werde jetzt meine Nase konturieren. So, da gehe ich auch nochmal mit dem Pinsel drüber. Genau so. So, dann machen wir jetzt weiter mit den Augenbrauen. Dann nehmen wir den von Benefit. Ach. Gucken wir mal, wie er so drauf ist. Und drauf beim Schwenken. Kann man mal einer sagen, wo der Käse soll? So. Schaufel, Spinner und Zähne. Also ich bin echt begeistert von dem augenbrauenstift, weil man damit wirklich kleine Härchen zeichnen kann und das dadurch total klasse aussieht. Mega. Mega schön. Ist echt schön geworden. Wahnsinn. Der heißt übrigens Precisely My Brow Pencil. Also mega schön geworden. Wow. Klasse, echt wahnsinnig klasse. Jetzt nehme ich einen High Brow Glow und umbrande da mit meinen Augenbrauen. So. so dann gehe ich hin und das einfach so ein bisschen mit meinen Fingern. Ja. so sieht wirklich schön aus also ich finde es echt das ist ein richtig schönes finish also kann man gar nichts gegen sagen so, jetzt mal meine haare ein bisschen richten jetzt fehlt der blush noch das sind jetzt Heide der Ritzka, In diesem Chaos. Ach, Mensch. Was ist denn das für ein oh. hey, in Chaos. Dann nehme ich einen von Sleek. Ach, dann ah, noch mal ein Silliard auf. Das ist, das ist nicht wahr. das ist nicht wahr das ist einfach bitte nicht wahr das ist einfach bitte nicht wahr meine fresse nee. machen wir unsere rote rosane päckchen so Gehen da auch nochmal mit dem Pinsel drüber, damit das nicht so stark ist. Dann kommen wir jetzt zum Highlighter. Ich muss sagen, ich habe ja hier die Palette gekauft und ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Deswegen benutze ich die jetzt auch nicht, sondern einen anderen Highlighter. Ähm... habe noch sich die Ultimate Chrome Palette. Die ist von Catrice. Da sind richtig schöne Highlighter-Töne drin. Wo ist denn jetzt Pinsel, hey? Oh, Das ist nicht wahr. In oh, diesem Chaos soll man sich auch noch schminken hier. Ah, da ist er. Hm. Ähm. Da gehe in den dunklen und klatschen den jetzt mal so ultimativ drauf. So ultimativ viel. So viel wie nur irgendwie geht. Ist mir genügend kleiner Ich will mehr. Dann nehme ich schon mehr Volumenleise und versuche mir mit dem ein bisschen nachzuhelfen. Weil ihr wisst ja, ich kann in Highlighter baden. Und dann ist mir noch zu wenig. Nase noch. Kinn noch und noch einmal hey. Damit nur ja ein Blühen Highlighter drauf ist. So. Jetzt sind wir aber Highlighter, wa? Hey. So. Kommen wir zu den Lippen. Hm, hm, hm, hm. Erstmal hell sauber lecken. Ist alles vermatscht. Ja, jetzt kann ich leider meine Schublade nicht zumachen, so der weiter Zeug steht und ich so nicht an meine Lippensachen komme. Aber ich habe ja auch was für die Lippen gekauft. Super. Den habe ich noch nicht ausgepackt. Jetzt muss ich den auch noch aufkriegen, hey. Das ist nicht wahr. Oh, Leute. Helft mir doch. Jetzt breche ich mir jetzt die Fingernähe ab. Bin so eine Scheiße hier. Und <lacht> den Lashes, sie halten auch nicht, wo sie halten sollen, ne? scheiß Nagel. Ha, ist alles scheiße. Oh mein Kiefer. Wo hängt denn jetzt die Wimper wieder? Oh. Oh. Ah, jetzt bin ich schön. Wir müssen wieder in die Frisur wieder einigermaßen Reihe schaffen. schon wieder schön. Aber Leute, eins, ne? Wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Aber die Augenbrauen, die sind der Knaller. Die sind der Knaller. Ich bin so happy damit. Dön, Cut, das Cutkräsidön, das habe ich auch einigermaßen hingekriegt. Ist zwar nicht so ganz sauber, weil ich dann danach mit dem Finger in die Farbe gegangen bin und drauf getupft habe. Deswegen ist es nicht eine richtige Cut. Aber was soll's. Naja, wie dem auch sei. That's the finish make-up look. <lacht> so, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Make-up look gefallen. Und es war mal wieder lustig mit der bekloppten ein. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keins meiner völlig bekloppten Videos mehr verpasst. Hinterlasst dem Video ein Däumchen nach oben, falls es bekloppt genug war. Weitere Videos folgen und bis dahin. Tschüss!